Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Zuordnungsfrage in Ilias erstellen können. Eine Frage können Sie einerseits in einem Test erstellen oder wie hier gezeigt in einem Fragepool. Klicken wir zunächst auf Frage erstellen und suchen uns dann hier im Dropdown-Menü, ähm, wo haben wir das? die Zuordnungsfrage hier unten aus. Zunächst vergeben Sie wieder einen Titel in der Regel für Sie ist zur Orientierung, damit Sie die Frage immer schnell wiederfinden. Und dann geben wir hier eine Frage ein. Ordnen Sie den Ländern die richtigen Hauptstädte zu. Sie können wie gewohnt auch Ihren Fragetext hier formatieren mit Hilfe des Editors. Und auch wenn Sie Ihre Texte mit Word vielleicht schon vorgeschrieben haben, nutzen Sie bitte diesen Button hier zum Einfügen und fügen das nicht Herr Copy and Paste direkt bitte zu, weil es sonst äh, Formatierungsfehler geben kann. Dann haben wir hier weiterhin die Bearbeitungsdauer. Die können Sie aber ignorieren, denn die Gesamtbearbeitungsdauer für den Test wird ja in den Testeinstellungen bestimmt. Nun können Sie auch bestimmen, ob Antworten gemischt werden sollen und wenn ja, wie. Dass also beides sowie Terme und Definition gemischt werden sollen, nur die Terme oder nur die Definition? Ich nehme mal hier beides und dann ist auch noch der Zuordnungsmodus wichtig, sprich ein Term besitzt genau eine Definition, also eine Zuordnung 1 zu 1 oder dass ein oder mehrere Terme hier zu einer oder mehreren Definitionen zugeordnet werden können, n zu n. Wir bleiben hier bei der oberen Variante. Zunächst tragen wir dann hier unsere Definitionen ein, das sind also unsere festen Zuordnungspartner. Ich nehme mal äh, Frankreich. Sie können hier wieder auch ein Bild hochladen, wenn Sie das möchten. Ich hole mir mit dem Plus mal noch weitere Antwortmöglichkeiten. Ähm, nehmen wir noch Italien dazu, wenn wir das richtig schreiben. <lacht> Italien und Deutschland. Und dann vergeben wir hier unten die Terme haben wir uns auch erstmal drei Felder hier mit dazu. Gleich zur Information, Sie müssen das nicht in der richtigen Antwortreihenfolge gleich mit angeben. Das kann durchmischt sein, denn ich zeige Ihnen gleich im nächsten Schritt, dass Sie nämlich hier unten die Zuordnungspaare angeben müssen. Wenn es Ihnen leichter fällt, dann so ziehen Sie das natürlich schon richtig zu, dass Term 1 und Definition 1 zusammenpassen und so weiter. Aber das können Sie, wie gesagt, auch alles durcheinander schreiben. Wir wählen jetzt hier mal das erste Paar, Definition 1, sprich Frankreich, zum Term 2, Paris zu. Und das ist korrekt, ergibt also einen Punkt. Und für die Definition 2, Italien, passt Rom als Term 1. Und das dritte Paar wäre Definition 3 mit Term 3 und ergibt auch einen Punkt. Sie könnten natürlich dann aber auch mit Minuspunkten arbeiten und hier falsche Definitionspaare bestimmen. Schauen wir uns das nach dem Speichern einmal an, wie das in der Vorschau aussieht. Hier haben wir also links unsere festen Definitionen und rechts unsere Terme, die wir per Klick und Halten nach links ziehen können. die wir aber auch wieder zurückziehen können oder direkt hier unter den Definitionen wechseln können, das ist alles gar kein Problem. Ja, das ist die Zuordnungsfrage in ES. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Ausprobieren.